Und das ist meine Ausbeute. Ganz viele von diesen Fächermuscheln. Wie beim Excel Camp dinner Wir haben wieder ein neues Plätzchen angefahren und stehen jetzt beim, wie heißt das, Puerto de Santa Maria. Puerto Santa Maria. Es ist Sonntag, es ist viel los. Es ist viel los, ja, da an der. Am Hafen, wo wir entlanggefahren sind, da war Markt. Ähm, oder wie Flohmarkt, schade. Aber das war auch aus. in Rota, wo wir waren vorhin. Also, das kann sein, wie viel ist es? 22.? 22. glaube ich. 23. Dass das irgendwie äh, so nein, glaub, Tag der äh, Flohmarkt in Spanien ist. <lacht> nee, ich glaube eher, das ist Sonntag. wisst das. Sonntags Sonntag. Sonntag, normales. Auf jeden Fall echt äh, einiges äh, am Leben da. Ja, ja. das stimmt. Aber wir stehen jetzt richtig schön äh, und ruhig. Wir stehen in der Reihe. Da seht ihr das Wasser. Es ist Wind, da sind auch welche am Windsurfen. Da geselle ich mich später auch dazu. Und Kai richtet gerade erstmal Lunch. Stärkung. Oh, was hast du da? Eine Tofu äh, mit Algen und so. Also Riesig. Richtig... Die gibt es hier ja. beim Lidl. Oh Riesen Tofu mit Algen. Das ist echt gar nicht schlecht. Die hatten wir schon mal. von dem beide was offen machen? Ja. Der mit Mais, der mit Mais, den kennen wir noch nicht. Mais, den Mais Apfel, Curry. Mm, dam dam. Mhm. Gurken, gute regionale Gurken. Ja, auch lecker, mhm. die mit den Noppen außen. Mhm. Okay, dann lass ich dich mal weiter richten. Ich habe Hunger. waren wir dann noch auf dem Wasser mit äh, Wing und Windsurf. Ich war erst äh, Wingen und äh, dann ist keiner auf Wing gegangen und ich war dann auf Windsurf. War richtig, richtig schön. Wir haben jetzt noch umgeparkt, äh, weil da vorne wo wir standen, ist der Sand so rumgeflogen und hier ist es jetzt besser. stehen trotzdem direkt am Wasser und jetzt ist so eine schöne Abendstimmung. Jetzt schaue ich mal nach vorne. Ich glaube äh, auch vorne Wasser. Genießen wir mal noch ein bisschen die Abendsonne. Genieße hey du die abendsonne abendstimmung die ja, sonne ist ja nicht mehr so viel da ja, die ist eher so hinter. Also, diesig ist es. Wie ja, so wenn, wenn ja. da so Sand in der Luft wäre. Ne? Wir gehen noch ein paar Winger hin und her. Ja, so, einfach... Die Bötchen liegen da. Wir schauen auf äh, der Bucht von Kadisch. Ne? Äh, ja, das stimmt. Als wir hier auf dem Platz gewandert haben wir gar nicht gedacht, dass man eigentlich so schön stehen kann. Wir sind irgendwie mitten durch eine Stadt gefahren, war richtig viel Verkehr und. Es war irgendwie nur noch eine Minute dahin und dann war es immer noch voll viel los. Da war auch der Markt und so dann da vorne. Da dachten wir schon so, ah nee, das ist irgendwie ist so voll unentspannt der Platz und voll und so. Aber hier vorne ist echt, äh, ja, Ostend wir sitzen am Strand und, und da steht ein am Strand. Hier Auch, das ist echt ganz nett. Also echt ganz nett, aufgebaut. nur mit Wind äh, fliegt halt ein bisschen Staub, aber es geht noch auf dem Platz. Es geht, es geht aber ist es ist schon eher staubig, würde ich mal sagen. Da wo wir jetzt stehen, da ist es besser, es ist nicht so staubig. Die Plane sieht trotzdem aus, dass wir der kommenden Tagen wieder einfach rumfahren und noch einen anderen Platz anschauen. Ja, Auch es wegen ist, der Wind. Wind, Wind, ist Wind, Wind, Wind, ja. keine Welle. Sonst wären wir im Wind weggefahren und wären ja. Wellen reingegangen, aber. Die keine Wellen. <lacht> nee, genau, deshalb nee. doch Wind, Windsport. So, und dann fahren wir mit dem Hier äh, war es schön, aber richtig Also, er kam von also. allen Richtungen gefühlt der Wind und die Böen waren manchmal eine Sekunde lang, sodass man den Wind nicht einfangen konnte. Man hat schon gesehen, oh, da kommt eine Böe. Und dann quasi da und. Äh, ja, ich habe sie dann kaum eingefangen bekommen, manchmal dann war das schon wieder vorbei. Also ja. mit dem Windserver vor ja. allem war alles extrem. Ja. Das soll auch irgendwie typisch Lefante sein und auch die letzten Tage, wo wir Wind hatten, war es einfach so. Ja. Aber trotzdem schauen wir mal, ob wir vielleicht einen Platz finden, wo es das bisschen weniger ist. Und genau, ja. das ist immer schön, neue Plätze ja. entdecken. Ja. Hm. Herrlich, die Sonne wird immer runder. richtig wunderbar ist es jetzt. Mega. Und der Mole streckt sich einfach ewig aus, ne? Also mhm. die geht fast bis in die Mitte in der Bucht. Dann auch mal ähm, kochen und so. Ich habe Hunger. Ich habe Hunger. Auch echt was zu tragen. Und es wird auch langsam frisch. Sande Ja, Hier am Strand richtig ordentliche Mülltrennung. sieht man nicht so oft in Spanien. Vielleicht hat's da auch. Ja, es gibt überall Mülltrennung in Spanien. Ja. Man sieht aber ich finde, das hat grün, sich die blau. letzten Jahre voll verändert. Achso, ich weil fand ich würde früher Überall, wo wir gefahren sind, finde ich super gute Ja das stimmt, aber hier ist jetzt so richtig ordentlich, so richtig hier Schön mit Bildern, ja. hier was da rein darf für die, die kein Spanisch können und so. Richtig gut, gefällt mir. Und da steht so eine LKW, das ist verrückt, den kann man hier, sieht man vielleicht, den nach oben ausschieben. Mich würde echt interessieren, wie es da drin aussieht, aber das ist ein echt verrücktes Gefährt. Essen ist fertig. Mittlerweile ist es auch dunkel. Äh, du hast ein bisschen was. Ähm, ne, doch nicht gearbeitet, ne? Ne. Du wolltest ich arbeiten. Ich wollte arbeiten. Ich habe nach Surfmaterial geguckt. <lacht> Läuft gut. Naja. Essen ist fertig. Jetzt ist es Nudeln mit oh, Sahnesoße, mit Brokkoli. Und wir hatten noch übrig von so Stampf gestern Karotten, äh, Süßkartoffelstampf. Den auch noch damit drunter. Deshalb ist es so orangelig. Mit einem Salatchen dazu. Das wird, geht gut runter bei mir jetzt, muss ich sagen, ich ja? hab echt Hunger. Ja. Wie beim echten Candlelight Dinner, kommt der Candle der auf den Candy. Tisch. Und es gibt Wärme ab. So genau. als indirekte oder indirekt einfach als Heizung noch ein bisschen dazu. Ist es so kalt im Bus? Nee, aber es ist eine gemütliche Stimmung mit ja, stimmt. So. Danke Schatz. Gerne. Lass dir schmecken. Wird ich machen. Wir haben unseren Platz äh, gewechselt heute Morgen und sind jetzt äh, wieder in der Nähe von Santi Petri, nur auf der anderen Seite von dieser Flussmündung. San Fernando heißt es? Ja. San Fernando, genau. Äh, Kai hat schon fleißig gearbeitet und ich habe einen schönen Strandspaziergang gemacht und Muscheln gesammelt. Was richtig erfolgreich. Und das ist meine Ausbeute. Ganz viele von diesen Fächermuscheln, also sowieso ganz viele von denen, aber da habe ich jetzt nicht so viele mit, aber ganz viele Fächermuscheln und diese hier. Sowas finde ich auch mal schön. Der, der gefällt mir richtig gut, den hier. Ich der, fand, ja, der ist. Ja, der ist echt schön. Aber der ist auch schön, der ist so rosalig. Mhm. Und der ist leider ein bisschen kaputt. Da gab es von denen oder von denen, von den flächeren, flacheren, gab es so riesen Stücke davon. Die waren leider kaputt, aber wenn die ganz sind, oh, ich habe gehofft, dass ich so eine finde, aber leider nicht. Vielleicht hast du nachher ja noch Glück, dass du was findest. Ja, vielleicht gehen wir nochmal. Es windet, vielleicht hört ihr es. Ich bin richtig stark. Mal gucken, was wir machen gehen nachher. Mit was wir aufs Wasser gehen. Ja. Was denkst du, was hast du denn? Ich glaube, du kannst echt Windsurfen. Ja, windet was du Lust ich. hast, meine ich. Achso, Wingen wahrscheinlich. Wingen? Ja. Okay. Äh, die Frage ist jetzt, wo ich diese ganzen Muscheln... Ähm, aufbewahre. Aufbewahre. Ich dachte schon, vielleicht hier unsere Gewürz, unser Gewürzschrank ist ein bisschen chaosmäßig. Die, das steht so in so Körbchen drin. Ob ich nicht das Körbchen einfach rausmache und die Gewürze so reinstelle und das, die Muscheln in so ein Körbchen mache. Was denkst du davon? Ja, warum nicht? probier das mal. Aber das Körbchen hat mich eh ein bisschen genervt. Nee, ja, das hat sich das heißt, gestern voll genervt, ne? Aber es eh, ist eh schwierig, da die Gewürze reinzukriegen und das macht man tagtäglich, deswegen muss das geändert werden. Also das kannst gern du gerne mal, ne? eigentlich gerne machen. Ja. Es ist vielleicht sowieso ganz gut, dass ich das mal mache, weil hier ist irgendwie auch Paprikapulver in dem Körbchen und hier liegt überall so Knoblauchfetzen rum, das kann man mal so ein bisschen putzen in dem ähm, Zusammenhang. Und ich bin erstaunt, muss sagen, wie viel unser Gewürzschrank in unserem Bus eigentlich hergibt. Ist gar nicht so wenig. Ziemlich vielfältig. Also, ich muss sagen, das gefällt mir schon mal ganz gut. Und das Gute ist, ich hab noch Platz, ich darf noch mehr Muscheln sammeln gehen. <lacht> <lacht> Oder? Ja. Da frisch, es darf ruhig solange es nicht voll ist. Alles wieder eingeräumt. Ich muss sagen, es sieht gar nicht so schlecht aus. Man hat schon bessere Übersicht. Jetzt hoffe ich natürlich auch, dass das bei der Fahrt ähm, da so stehen bleibt und nicht rausfliegt. Aber da die Teepackung hält es glaube ich entgegen. Ja, Und jetzt äh, brauche ich noch ein Plätzchen für die Muscheln. Und die Muscheln haben auch ein neues Plätzchen bekommen, hier hinten über unserem Bett ist unser Regal für Bücher. Hier habe ich die ähm, Kiste mit den Muscheln hin und da ist ähm, mein Strickzeug drin, Wolle und Nadeln und so. Und ja, da liegen die Bücher. Dadurch, dass wir beide so einen E-Reader haben, brauchen wir nicht viel Platz für Bücher. Ähm, genau. Ich finde, perfekt. Gut. Verstaut. Kate okay, ist gerade auf dem Wasser und ähm, ich schaue mal vor mit der Kamera und äh, filme ihr mal ein bisschen. Sie übt, wie ihr wisst. Noch fleißig den Halse und äh, schauen wir mal, ob das äh, weiterhin klappt. So sieht es hier aus mit Blick da hinten auf St. brigitte wo wir vorhin mal waren. Und da ist dann der Strand. Da fährt Kate. Man sieht es ganz alleine auf dem Wasser. Also ich halte auch guten Auge auf sie, falls was passiert. Ähm, was wir nicht hoffen, dass was passiert. Aber es ist ablandiger Wind, ähm, dass ich auf jeden Fall weiß, wo sie ist. Ganz wichtig. Und wenn man in die andere Richtung schaut, ewig lange Straße, irgendwie zwei Kilometer lang Flachland, schau auch da, alles echt flach, also da kommt der Wind gut durch. Aber da schauen wir dann auf Kadisch. Also wir sind zwischen Kadisch und St. Peters auf dieser Landzunge. Richtig schön, hier geht, glaube ich, auch in Wanderroute los von hier. Aber im Moment mit dem Wind wird wenig gewandert, äh, da ist das ist auch echt ruhig, wir stehen einfach schön ganz alleine. Wie herrlich. Nur, dass der Bus ein bisschen schaukelt von der Wind, aber ja. Das ist der Auffahrt, dahinter sieht man uns auch stehen und ich glaube im Sommer ist hier echt mehr los. Da ist auch eine Surfschule und so irgendwie so ein Toilettegebäude und ähm, eine Dusche. Funktioniert alles so, leider nicht, aber es ähm, deutet schon drauf auf die großen Parkplätze, dass ähm, hier schon einiges abgeht im Sommer. Und jetzt ist es aber echt leer und ich schau mal, wie es auf dem Strand aussieht. Und bei geht natürlich. Hier geht dann die Wanderroute los, da laufe ich erstmal über den Steg in den Dünen, suche mir ein schönes Plätzchen auch aus. Richtig schön angelegt hier diesen Holzweg durch die Düne, schau das an. Komplett durch die Dünner. Echt schön. Und da muss Kete irgendwo sein. Ja, da fährt sie. Und? So, heftig. Augenlicht die Winde. Wie bin gut überpowered. Hey, aber es sieht gut aus, wie der da übers Wasser flitzt. Ja, ich aber die Halter sind Katastrophe heute. Ja, ich, ich habe. Ha oh, zu viel Wind. Ich habe zwei gestanden, aber ich krieg's es nicht kontrolliert bei dem vielen Wind. Okay, probiere immer deinen Hinterhand zu kontrollieren und deinen Vorderarm langsam. Ja, das das, das kriege ich hin, ich weiß es nicht. Einfach üben. Machen, machen, machen. Ich habe mich auch manchmal nicht getraut, da ich Segel fallen lassen, weil es so viel Wind war. Power, ja ich hab die richtig heizen sehen. Voll Power. power ey. Ja. Ich schlafe wieder gut heute gleich. Das glaube ich auch, ja. Herrlich, oder? Ja. Gut durchgeweht bist du. Richtig durchgepustet, ja. <lacht> Und du hast ein paar Häuser gestanden, habe ich die gesehen. Ja. Also. Aber draußen war nichts. Die schlechte Seite hat geklappt. <lacht> ja. Nicht schlecht. Gut. Ja. Und hat ein bisschen Spaß gemacht auch? Ja, ja immer. Ja schön. Kate okay, ist nicht die Einzige, die Sport macht. Hier wird noch voll der Boxtraining. Ich bin wieder zurück. Kai hat mich jetzt abgelöst. Er ist jetzt auch noch aufs Wasser. Und ich habe gesagt, komm, geht doch auch noch. Ähm, dann bist du auch wieder frisch danach und macht ja auch Spaß. Ähm, genau, Haare sind noch äh, nass, aber jetzt schaue ich mal äh, nach vorne. Und passt auch mal ein bisschen auf Kai auf, guck, was er so treibt. Ja, zieh mir noch eine Jacke drüber, weil der Wind ist frisch. Was bei dem Wind natürlich gut ist, die Haare trocknen richtig schnell. Das ist äh, der schnellste Föhn. Ähm, es gibt Sonne, richtig starker Wind, trocken, aber man sieht natürlich danach auch aus, als hätte man irgendwie in die Steckdose gefasst. Jetzt bin ich äh, hier oben gut hier oben am <lacht> Strand und schaue Kai noch ein bisschen zu. Der fährt. Ganz ganz da hinten. Der wollte hochfahren, also hochkreuzen mit dem Wind. Oder also mit dem Wind gegen den Wind meine ich hochkreuzen. Und mal gucken, wie es da oben ist. Äh, und dann pff, Daumen runter schießen nachher. Das scheint mal so war ich ein bisschen. <lacht> der Wind auch nachgelassen und für ihn war es dann zu wenig. Er wiegt natürlich auch was mehr wie ich. Ähm, ja, aber jetzt ist äh, dann auch dadurch, dass es auch weniger geworden ist, ist es jetzt auch gut für ihn zu wingen und er hat noch schnell ähm, Wing und Foil aufgebaut und ähm, ist jetzt noch auf dem Wasser zum Foilen mit schöner Abendstimmung. Ich glaube, in einer halben Stunde ist es dunkel oder wird es dunkel oder dreiviertel Stunde. Ja, und jetzt schaue ich mal noch mal vor, Mal gucken, vielleicht kann ich noch ein paar schöne Aufnahmen machen, wenn er nicht zu weit weg ist. Mal gucken, ich sehe ihn noch nicht. <lacht> also man sieht den kaum, ich musste gerade ewig suchen, er ist mit einem Freund draußen. Die sind ganz da oben, so ein kleiner orangener Punkt und ein grüner Punkt. Seht man sie? Da. Ja, also bis da hoch laufe ich jetzt natürlich nicht, da bin ich eine Weile unterwegs und er ist auch wieder viel schneller wieder runtergefahren. Naja, kann ich halt keine Aufnahmen machen. Aber ja, setze mich trotzdem ein bisschen hin und genieße die schöne Abendsonne. Das ist richtig schöne Stimmung hier. Kilometer und da bin ich außen rum gefahren und dann ist dann die Bene noch gesurft okay. und dann wir Und jetzt haben wir gesehen, dass in dieser Lagune, nicht gestern hier draußen am Meer fahren, aber auf der anderen Seite ist so eine Lagune und da äh, sind auch welche am Kiten. Wollten wir jetzt mal angucken, wie das aussieht, dann kann ich da vielleicht äh, Kiterien, die machen gerade alle Pause oder bauen um, weil richtig viel Wind gekommen ist. Aber man kann schön hinter der Streckdamm oder hier im Ding fahren. Und da ja, schaue ich die von zu. Und steht da. Hier ist blöd, da gucken ständig so Steine raus und Zeug, wo ich dagegen fahren kann. Da ja, in der Mitte. Und hier steht richtig das Wasser rein. Wenn es gerade noch mehr Blut wird, dann drückt hier überall in diese Becken das Wasser rein. Weiß nicht, was sie da machen, ob sie da irgendwas züchten. Naja, wir laufen jetzt mal zurück, stärken uns noch und dann äh, probiere ich, denke ich mal, mit dem Windsurfer. Bisher war ich äh, jetzt noch nicht aus, auf dem Wasser. Es war dann echt äh, doch ziemlich viel Wind. Dann haben wir erstmal andere Sachen gemacht und jetzt müssen wir erstmal ein Problem äh, beheben. Das Problem ist, dass ähm, der Schlauch vom äh, Wasserkanister zum Wasserhahn in der Küche äh, undicht ist. Und jetzt. Ähm, ist da alles nass geworden? Sieht nicht so schön aus. Nee, ich wollte gerade den Kanister, habe ich wieder aufgefüllt. Mit einem 5 Liter habe ich reingemacht und hier ist alles nass und aufgeweicht. Das Problem ist, das da steckt normal hier so am Wasserhahn dran. Das hatte Kai schon mal rangeklebt, da hängen noch die Klebereste. Und das hat sich wieder gelöst, dann hat er immer Luft gesaugt und da kam es halt dann auch rausgesabbert. Jetzt müssen wir gucken, dass das Holz wieder schön trocknet und vor allem, dass das dicht bleibt und nicht nochmal passiert. Was ist jetzt dein Plan? Ich äh, mache es sauber und trocken mhm. und dann mache ich dichter, so wie man das bei einem normalen Gewindewasserschlauch äh, yeah. auch macht. Also, okay. und, äh, yeah. ja, dann schaue ich mal, ob das hält und sonst muss ich vielleicht irgendwie zu kleben oder so hatte mhm. ich mal gesagt. Jetzt hast du Dichtband drum und dann machst du das mit Sekundekleber noch fest. Ja, ich würde es mal eintröpfen und es geht hier bei meinen Öffnungen. Das Sekundekleberproblem. problem <lacht> Schön auch unsere das Spüle, ne, wie dreckig es ist. Ja, ich habe gerade <lacht> gesehen, dass es dreckig ist. Nachher mal wieder richtig putzen. Und jetzt willst du es so abdichten mit Sekundekleber und Granulat. Jetzt klebe ich das Ganze noch zu, <lacht> mit Granulat und Sekundenkleber. ja. Der Schlauch ist wieder angeschlossen, jetzt lassen wir noch ein bisschen den Boden trocknen. Er trocknet schon langsam, äh, bevor wir wieder alles einräumen und dann testen wir das einfach später, ob es dicht ist, hätte ich gesagt, weil jetzt ist es noch schön sonnig und trocken, dass es schön trocknen kann. Was meinst du selber? Taugt es was, was du da gebastelt hast? Bleib spannend. Bleib spannend, okay. Du bist nicht überzeugt von deinen ja, Künzen, Aber glaub... du hast da noch These an deiner Hand hängt. Wo? Oh. Au! Ich glaube. Äh, ich glaube, auf Langlebigkeit ähm, würde ich nicht äh, garantieren oder wetten. Äh, okay. wetten. Ja. okay, eher so ein paar Wochen. I mean, ja, ganz amateuristisch <lacht> repariert. Okay. Aber, naja. Das so, tut. es tut's auch. Ja. Manchmal ist man positiv überrascht danach. Ja. Wasser haben Problem? Gelöst. Ist gelöst. Ja. Es ist äh, dicht, nichts tropft äh, und saugt keine Luft mehr. Super. Man macht an, Wasser kommt direkt raus. Profis, einmal arbeiten mit Profis. Ja. Zum Glück habe ich so einen praktischen Mann. <lacht> ja, jetzt Was? schauen wir noch, <lacht> wie lange <lacht> lang es hält. aber Herrlich war's. <lacht> Diese Woche war herrlich, würde ich mal sagen. So wie die vergangenen letzten Wochen herrlich waren. Einfach gemeinsam unterwegs, mhm. wir genießen Wir es. haben traumhaftes Wetter, immer ja. Sonne, Wind. Ja. Wir freuen uns mal auf windlose Tage, muss ich sagen. Das auch. Obwohl der Spot hier, wo wir sind, ist richtig das Mecker für Windsport, würde ich mal sagen. Es gibt Flachwasser, es gibt Wälle, äh, man mhm. geht richtig Tourenfahrer. Da Wind bleiben wir jetzt vermutlich auch noch ein bisschen. Ich denke, wir würden noch mal ein paar Tage da bleiben. Mhm. Ja. Aber das seht ihr dann im nächsten Vlog. Nächsten Vlog, ja. Das alles Lasst passiert. Den Daumen nach oben, stellt uns Fragen, wenn ihr Fragen habt. Und äh, abonniert auch, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Und genau. dann sehen wir uns nächsten Sonntag nächste wieder. Ja. Macht's gut. Bis dahin. Dach, Dach. Dui. Dui.